Hallo, in diesem Video zeige ich ein kleines Beispiel für die Verwendung von Generate bzw. Replace-Befehlen in Kombination mit If-Bedingungen. Folgendes Beispiel habe ich hier schon mal notiert. Wir wollen gerne eine Variable Age, also zum Alter, kategorisieren und zwar wollen wir die Gruppen bilden bis 40 Jahre und über 40 Jahre. Dafür verwenden wir folgenden Datensatz nlsw88.dta aus den Beispieldatensätzen von Starter, die man hier findet. Gut, wie gehen wir vor, wenn wir den Generate-Befehl in Kombination mit if-Bedingungen nutzen wollen? Wir gucken uns zunächst mal die Variable an. Hier haben wir die Variable age. Dafür gebe ich hier einmal tabulate age ein und führe den Befehl aus. Und dann sehen wir hier, dass wir Befragte von 34 bis 46 Jahren im Datensatz haben. Wir wollen jetzt, wie gesagt, die Umkodierung so vornehmen, dass wir einmal die Befragten hier bis 40 Jahre in eine Gruppe bekommen und die Befragten über 40 Jahre, also hier ab 41. Dafür gehen wir wieder in den Nu-File und gehen folgendermaßen vor. Wir beginnen mit einem Generate-Befehl, den wir schon aus dem vorhergehenden Video kennen und ähm, überlegen uns jetzt zunächst, wie die neue Variable heißen soll. Da die Originalvariable age heißt, nenne ich die neue Variable age_cut. Dieses cut soll für kategorisiert stehen und das verwende ich immer so mit einem Unterstrich. Man kann auch ähm, hier ein Minus oder gar kein Zeichen dazwischen setzen. Wichtig ist nur, dass man keine Leerzeichen in die Variablennamen einbaut. Dann kommt als nächstes, wie wir das aus dem generate Befehl kennen, jetzt die sogenannte Expression. Das heißt, wir teilen jetzt Starter mit, was in die neue Variable reingeschrieben werden soll. Und dort schreiben wir jetzt zunächst mal den Wert 1 hin, weil wir gerne wollen, dass die Leute, die bis 40 Jahre alt sind, in der neuen Variable in die Kategorie 1 gesetzt werden. Wenn wir diesen Befehl so ausführen würden, wie er jetzt hier steht, dann würden alle 2246 Befragten in dieser neuen Variable ageCut auf den Wert 1 gesetzt werden. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen nur diejenigen auf dem Wert 1, die tatsächlich bis 40 Jahre alt sind. Und dafür verwenden wir jetzt die Kombination dieses Generate-Befehls mit der if-Bedingung. Dafür schreibe ich folgendermaßen: Ich sage, dieser Befehl dass die Variable auf den Wert 1 gesetzt werden soll, soll nur dann ausgeführt werden, wenn die Bedingung erfüllt ist, dass die Befragten bis 40 Jahre alt sind. Und die Bedingung dafür heißt, if die Variable age ähm, ist kleiner 40. Jetzt wird durch, diesen, durch diese if Bedingung die Ausführung des Generate-Befehls auf diese Gruppe der befragten bis 40 Jahre beschränkt. Dann wollen wir noch eine zweite Gruppe bilden. Das sind die Befragten, die über 40 Jahre alt sind. Dafür brauche ich jetzt einen sehr ähnlichen Befehl. Allerdings beginne ich jetzt nicht mit Generate, sondern mit Replace. Generate und Replace sind im Prinzip derselbe Befehl. Der Unterschied ist nur, dass dieser Replace-Befehl sich auf Variablen bezieht, die bereits bestehen. Und diese Variable hCut habe ich im Generate-Befehl hier oben bereits angelegt. Das heißt, ich beziehe mich jetzt auf eine bereits bestehende Variable. Und dann lautet der Befehl nicht generate, sondern replace. Dann wieder den Variablen ageCut, ist gleich 2, weil wir jetzt die Leute in die Kategorie 2 setzen wollen. If, und dort schreiben wir jetzt wieder die Bedingung hin, dass die Befragten in dem Fall halt älter als 40 Jahre sein sollen. Also sagen wir age größer 40. So, wenn wir das jetzt so ausführen würden, würden hier die Befragten bis 39 reingesetzt werden und hier die Befragten ab 41. Das heißt, die Leute, die jetzt genau 40 sind, würden rausfallen. Und ähm, da wir die gerne in einer der beiden Gruppen drin haben wollen, machen wir hier aus dem Kleiner ein kleiner Gleich. Dann wird also die Bedingung so formuliert, dass die Befragten bis inklusive 40 Jahre alt sein sollen. Wir gucken uns gleich nochmal in der Hilfe an, welche Operatoren es da alles gibt. Okay, ich führe die beiden Befehle jetzt zusammen aus und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ich sehe jetzt hier, die beiden Befehle wurden ausgeführt, ohne dass eine Fehlermeldung kam. Scheint also funktioniert zu haben. Und jetzt schauen wir uns die neue Variable an. Erste Variante, wir schauen mal in den Dateneditor mit Edit bzw. mit Browse. Browse. und dann scrollen wir ganz nach rechts, da werden neue Variablen angehängt. Hier sehen wir, dass die erste Person den Wert 1 bekommen hat, zweite Person auch den Wert 1, und dann den Wert 2 und so weiter. Das ist also schon mal plausibel, wenn man sich hier die Alterswerte anguckt. Etwas übersichtlicher wird es, wenn wir einen Listbefehl ausführen. Ich schreibe hier mal hin. Prüfung der neuen Variable. Also schreiben wir List, dann die Originalvariable Age und die neue Variable AgeCut. Das Ganze markieren wir und führen es aus und schauen uns das Ergebnis an. Dann sehen wir jetzt hier, wenn wir hochscrollen, 156. Fall, 40 Jahre wird in die Kategorie 1 gesetzt. Also wir haben hier links die alte Variable Age, hier die neue Variable AgeCut. Dann haben wir hier jemanden, der ist 42 Jahre alt und ist in die, Gruppe 2, in die Kategorie 2 gesetzt worden. Das heißt, wenn wir das hier so stichprobenartig überprüfen, haben wir den Eindruck, dass es in etwa funktioniert. Um es jetzt ein bisschen genauer zu prüfen, gibt es noch eine schöne Möglichkeit, das mit einer Kreuztabelle zu machen. Dafür schreibe ich tabulate, dann wieder die beiden Variablen, also age und age cut. Dadurch bekomme ich jetzt eine Kreuztabelle mit der Originalvariable age und der neuen Variable edgeCut. Schauen wir uns das mal an. Dann sehen wir jetzt hier folgendes. Wir haben eine Kreuztabelle. Hier oben in den Spalten steht unsere neue Variable edgeCut mit den Kategorien 1 und 2. Und hier in den Zeilen steht unsere alte Variable, unsere Originalvariable mit den Altersangaben 34 bis 46 Jahre. Und hier kann ich jetzt sehr schön sehen, wie das Alter kategorisiert wurde. Wir haben hier die Befragten, die 34 Jahre alt sind. Davon haben wir 53 Befragte. Die sind alle in der Kategorie 1 gelandet. Dann haben wir die Befragten mit dem Alter 35. Das sind 260 Befragte, ebenfalls in der Kategorie 1 gelandet. Und so weiter, bis wir beim Alter 40 angekommen sind. Auch diese Befragten sind, wie alle, bis 40 Jahre in der Kategorie 1 einsortiert worden. Dann kommen wir jetzt zum Alter 41 Jahre und hier sehen wir jetzt, dass das rübergewechselt ist. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen Befragten mehr in der Alterskategorie 1 in unserer neuen Variable, sondern alle 222 Befragten, die 41 Jahre alt sind, sind in die Kategorie 2 einsortiert worden. Das heißt, genauso wie wir das haben wollten, in dem Moment, wo die Befragten über 40 Jahre alt sind, kommen sie in unsere Kategorie 2. So, und dann geht das weiter. 42 und so weiter bis 46. Das heißt, alle unsere Befragten wurden korrekt einsortiert, wie wir, so wie wir das haben wollten. Wir haben in dieser Altersvariable keinerlei fehlende Werte. Das erleichtert die Sache hier etwas. Wir können aber trotzdem mal der Vollständigkeit halber uns angucken, wie das mit fehlenden Werten aussehen würde. Dann schreibe ich tabulate age und age cut und dann eben Komma missing als Option, um auch die fehlenden Werte mit angezeigt zu bekommen. In meiner Ausgabe hier ändert sich jetzt nichts, weil es keine fehlenden Werte gibt. Wenn man eine Variable hat, die fehlende Werte enthält, dann hätte man jetzt hier eben auch die fehlenden Werte mit in der Kreuztabelle angezeigt und könnte genau prüfen, in welche der beiden Kategorien die Variable landet. Beziehungsweise der jeweilige Fall. Gut, wir wechseln nochmal in den Do-File und Machen jetzt noch den letzten Schritt, nämlich die neue Variablen mit Labels zu versehen. Wir fangen mit dem Variablen-Label an. Label Variable. hCut und wenn wir jetzt mal deutsche Labels nehmen wollen, schreiben wir Alter kategorisiert. Und dann müssen wir noch die Wertelabels definieren. Da gehen wir die bekannten zwei Schritte. Der erste Befehl heißt Label-Define. Dann definieren wir einen Label-Containernamen, beispielsweise Alter 40, weil wir eben bei 40 diese Grenze jetzt gesetzt haben. Aber der Label-Containername ist beliebig wählbar. Die 1 sind dann die Befragten bis 40 Jahre und die 2 sind die Befragten über 40 Jahre. Dann kommt der zweite Schritt, dass wir den Label Container an die Variable anhängen. Dafür schreiben wir Label Values, dann den Variablennamen namen hCut und dann den Label Container-Namen Alter 40. So, abschließend eine Häufigkeitstabelle, tabulate, hCut und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert hat. So, wunderbar. Wir haben jetzt eine kategorisierte Altersvariable. Hier haben wir das Variablenlabel stehen. Hier haben wir unsere beiden Wertelabels und entsprechend die Anzahl der Fälle, die einsortiert wurden. Soweit zur Verwendung von If-Bedingungen im Generate bzw. Replace-Befehl. Ich wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung.